Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich habe kurz den Aussichtspunkt geholt, habe ein bisschen dafür gesorgt, dass mein Aufsehen weniger hoch ist. Äh, aber ich habe es geschafft, das wieder hochzubauen, irgendwie, weil ich äh, auffällig war. Ja, ich bin ganz toll, ich weiß. Äh, okay. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich noch 4k habe, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Ich habe mir diesen Streitkolben geholt für 22.000. Das Problem ist halt, er ist minus 2, minus 1, minus 1 und er hat ihn trotzdem mitgenommen, halt wie er es immer macht. Ist ein bisschen doof. Kann man jetzt nichts machen? Ich muss kurz auf die andere Seite wegen der Codex-Seite noch. Aber mal kurz, ich habe ja meine Begleitung. Gönnt euch. Ja, hopp. Heute noch. Dankeschön, so. Ach, vier geben. Ich dachte, sechs geben. Ein eine Upgrade, aber nicht nee, vier in dem Fall. Okay, das ist ja noch einfacher. Äh, dann muss ich kurz zu Luigi gehen. Also Leonardo. Ah, das liegt nicht auf dem Weg. Okay, dann machen wir es später. Ich dachte, das liegt auf dem Weg. Ich dachte, der wäre hier. Okay. Egal, dann gehen wir direkt zur Mission jetzt. Die sind nicht so weit weg. Ja, ich werde auf jeden Fall für nächstes Mal. Äh, also die Folge ist nachher eh vorbei. Nach dieser Folge ist meine Session vorbei, meine ich suchen. Ja, ich lasse die einfach irgendwo liegen, egal. <lacht> Natürlich nicht, dass die Wachen Spaß haben eigentlich, aber naja. Man kann ja nichts machen. Na, hier sind viele Schatztruhen drin. Ich bin ein Idiot mich nicht daran erinnern! Erfolge, ein Kampf, Toller Kampf. Wow, Jungs. Endlich steht jemand für uns auf. Wenn, Wahnsinn, sind nicht mal alle Schatztouren, in dieser Ecke? dann ist noch hier draußen. Scheiße. Okay, aber 2000, ist auch okay. Damit kann man was anfangen. Hallo! Schon wieder. Sollen wir diese Welle der Morde Ich finde es immer schön, wie rot sein Ärmel wird, wenn er jemanden umbringt und jetzt ist er wieder weiß. Die hatten damals schon Technologie mit... Gehst du bitte da nach links. Ach, leck mich. Dann machen wir es halt so. Ich nehme kurz noch mein Wanted-Poster ab. Und dann droppe ich hier runter. Plüpp. Hier müsste es sein. Jawohl, da. Ugo. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der nächsten, liebe Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet Sie nur um Hilfe. Und Sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt Sie gegen eine Gruppe von Wachen ein. Und Sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. antonius Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie das muss ja schnell gehen dann. Also Rüstung klauen, Boot klauen, rein und direkt in den Palast, damit sich auffällt, dass die Lieferung zu spät kommt, oder? Eigentlich. Also ich habe nicht vor, das ewig rauszuzögern jetzt. Ich würde es schon jetzt machen, storymäßig. Das heißt, wir werden heute sicher noch weiterspielen. Uh, Collectibles habe ich eigentlich schon, weit, schon erledigt, abgesehen von den Federn. Die werde ich privat machen dann, bis zum nächsten Mal vielleicht. Mal schauen, wie, wann ich wieder aufnehme, aber sonst... Raus komme ich eh noch nicht. Und... Ja, außer die Federn ist hier schon wieder alles erledigt. Das mache ich eigentlich immer gerne, wenn der mich so spiele. Genau wie ich es jetzt mache, das ist super. Unkompliziert, einfach und schnell. Und ich hoffe, für euch ist es dann auch spannender, als wenn ich nur etwas mache. Weil man so ja auch noch ein bisschen die ganzen Mechaniken vom Spiel dann sieht. Oh, ach so, oh, das sind die... Ge ich dachte, ich hole jetzt eine Schatzkarte und mache dann weiter. Habe ich schon gefragt, hey, wo ist das? Aber ja, okay. So geht es natürlich auch. Da drüben ist noch eine Schatztruhe. Mal schauen, ob ich die holen kann. Ja, sorry. Mit dieser neuen Mechanik kann ich nicht einfach X und R1 gedrückt halten. Jetzt springt er wirklich. Fuck. Das war jetzt mein Fehler. Ah, da ist eine Stufe. Geht er hoch, bitte. Jawohl. Hm? dass ich jetzt einfach nicht an dem Fenster festhalten. Überall geht es aber diesem Fenster nicht. Natürlich. Da nicht, okay. Das verstehe ich jetzt noch eher. Ach, komm mal. Da ist eine Wand. Ich will die jetzt nicht liegen lassen eigentlich, aber das ist gerade voll nervig. Ja, war klar. Das ist ein bisschen zu viel. Dummes Fenster. Okay, aber wenn ich alle drei machen kann, ohne jemanden umzubringen, dann ist es eigentlich gut, weil da merkt es keiner. klar, es checkt auch keiner, wenn ich es nicht mache, aber halt logisch gesehen würde es halt weniger auffällig sein. Ich weiß, Logik bei Assassin's Creed ist immer ein bisschen... Ja? <lacht> es ist ja kein schlechtes Spiel, aber Logik ist teilweise ein bisschen fehlerhaft, aber naja. Ich weiß, darauf wäre es nie gekommen, wenn ich auf diesen. Guli cool, rauskomme und niemand checkt. Hm, komm mir bekannt vor mit dem Feuerwehr. Vor drei Tagen sah es genauso aus, niemand hat sich dann gehalten. Das kannst du mir sonst... Ah ja, ich hab dumm dummen Streitkolben. Boah, das muss das böses gewesen sein. Kommt und holt mich. du solche Schmerzen was? Die sein. Dito. Okay, du wirst es immer noch wissen. Dann. Ciao. Ich dachte, es funktioniert. Okay. Wahrscheinlich wäre ich da nicht weggekommen. Aber egal! Egal. Trotzdem einen schönen Tag. Ja, du hast ja nichts mehr für mich. Ich habe ja schon alles von dir. Verstehen, was zu tun. Weitergehen. Fliegt auf eure Wunden des Vorleiten. Ihr habt so recht Gericht. Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? heiß bin ich. Das hast du Dann stirb. Ja, super. Dann nehme ich mir das jetzt mal. Habe ich keine medi mehr doch noch das Stück oh ja wir sind mega unauffällig, wenn ich es direkt dahin stelle ne Genau, was wir brauchen. Ja, yeah, ich, ich bin gut. Ich aus, dass ihr erfolgreich wow. Beste Assassine. Und viel zu viel Geld. Äh, wo muss ich hin? Ich bin gerade im überlegen, ob ich nach Montregioni gehe, kurz um Geld und äh, meinen Hammer zu holen, aber das mache ich später. Oh, ich mache es jetzt. <lacht> Das Problem ist, sobald ich die nächste Waffe kaufe, wird er wieder wechseln. das heißt, ich darf die Waffen noch nicht kaufen. Ich hole die Waffe privat. Ich mache das dann, wenn ich privat bin. Weil dann kann ich sie holen, bevor ich zurück in die Stadt gehe kurz. Also zurück in meine Villa. Weil ich werde Federn sammeln, Truhen sammeln währenddem, dann die Waffe kaufen und dann zurückgehen nach Monte di Gioni. Geld holen, mit nach Venedig kommen und dann ist fertig. Ja, hier ist er nicht wirksam, aber hier kann mir eh keine Sau was, also... Ich glaube, die Schmiede kriegt die Rüstungen und so von den neuen Städten auch. Jawohl. Also theoretisch sollte ich die eigentlich hier holen. Minus Schaden, plus drei Tempo. Oh, die ist gut, die nehme ich mit sogar. Ja, die Waffe behalte ich sogar. Weniger Schaden, aber dafür mehr Tempo. Und plus drei Tempo. Aber oh, man, das ist zum Kolben. Ja, das ist doof. Ich sollte die vielleicht vergleichen zu der Waffe, die ich eigentlich normalerweise habe und nicht die lange, langsame. Wobei, die ist schneller als der Hammer, meinte ich. Ich glaube, die war schneller als der Hammer. Ah ja, ich habe hier noch Codex-Seiten. Ich glaube wirklich, die letzte kriege ich erst am Ende der Story oder so. So. So. Wie viel Prozent der Stadt habe ich eigentlich erledigt? Salute, Claudia. sie Mit 80 kriege ich einen Erfolg. Ich will eigentlich 100 haben. 84. Achso, das war der Erfolg von Monte di Gioni. Okay. Boah, guckt mal an, was wir hier haben. Alle Gemälde gekauft. Ach, was? Oh. Missalias Rüstung vollständig. Haben wir nicht. 18 von 22 Waffen. Uns fehlen noch vier Waffen. Dann sind wir komplett. sechs Codex-Seiten. Eine von zwei Modellen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Siegel weiß ich was gemeint ist. Wovon brauche ich Modelle? Das müsste ich nachgucken eventuell. Am Ende dann. Wenn ich es am Ende nicht habe, gucke ich es nach. So einfach ist es. Aber wir haben voll viel jetzt. Bald, Geil. Ah, ich habe nicht geguckt, wie viel ich krieg pro 20. Jetzt mit allem. Salute, ich la liefere jetzt die Feder nicht ab. Ich habe hier sehen. nur eine. 12,6 kriege ich pro 20. Nice. Bis bald, Ezio. Ciao, ciao. So, dann nehme ich jetzt meine richtige Waffe mit. Dankeschön. Äh, eventuell kaufe ich die Waffe dann gar nicht erst jetzt. Dann mache ich das, wenn ich zurück bin. Ah, hier müsste sie sein. Das war der falsche Star. Ja, ich weiß, dass der mega viel Damage macht, aber ich dachte, ich habe eine schnellere. Sch Kommt wieder. Kann sein, dass ich den Krummsäbel hatte. Also ich weiß, ich habe am Schluss diesen Hammer gehabt hier. Der ist eigentlich voll busted. So, dann mache ich das uns nächstes Mal, wenn ich das Geld direkt hole. Weil die fast 50.000, die ich jetzt habe, gebe ich eh nicht aus momentan. Weil ich glaube, die anderen Sequenzen sind dann gar keine neuen Städte mehr. Wir kriegen nicht so viele neue Städte noch. Okay, die ist schlechter jetzt, eindeutig. Aber hier lohnt es sich halt mehr, die Waffe zu holen. Also ich muss die Waffen und Rüstungen nur frei spielen durch Gebiete. Und dann hier kaufen. Das lohnt sich mehr. Ich hätte wahrscheinlich den Streitkolben auch viel billiger gehabt. Ja, ich vergesse immer den Rabatt. Also nicht, dass ich den Rabatt wirklich nötig habe. Und die Schatztruhen schon gar nicht. Doch, ich muss zu die, was genau. Nein? Nein, scheiße. Ich musste weiter rein. Naja, jetzt bin ich da. Äh, ja, ich muss natürlich das Zeug freispielen irgendwie. Aber nur die Kunstwerke muss ich wirklich sammeln. Ich habe jetzt schon 50.000 und kann noch 9.000 ausgeben oder so, dann habe ich es. Also, naja. Ah ne, ich war schon gut hier. Sehr gut. Weil man kann auf diesen Quickports keine... Reise, keine Missionsziele anschauen. Na, Ladies. Oh ja, Medizin. Ganz wichtig. Wisst ihr noch am Anfang, als ich so, ja, ich kann jetzt zwei Flaschen Medizin kaufen, mehr nicht und so, jetzt habe ich einfach so, ja, ich könnte mir 10.000 kaufen. Theoretisch. Könnte ich halt wirklich irgendwie... Wenn eine 750 kostet. Kosten 2500... 20... 15.000, ich habe 45.000, ich kann mir 60 Stück leisten. Einfach mal so, so. Oder waren es 75, dann könnte ich mir sogar 600 kaufen. Bitte herein! Ja, 75, glaube ich, 750, fest. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt? Formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals und Beinbruch. Wünsche ich auch. Okay. Ja, der Plan klingt gut eigentlich. Muss ich kurz gucken, wo ich hin muss. Ich markiere mir einfach das mal in die Nähe hier, dass ich weiß, wo ich hin muss. So, plus, minus. Und von hier aus geht es dann los. Die Idee ist gut, die Wache zu töten und direkt zu ersetzen, sodass auch die anderen Wachen nicht wirklich was merken. Außer man sieht eine Leiche, dann wird anders. Ja, ich ignoriere die Schatzkisten jetzt eigentlich auch immer. Ich hole mir einfach die Kisten, äh, die Karten, weil wenn ich schon da bin, hole ich die mir auch, aber. Ja, wie ihr seht, ich muss nichts mal. Ich muss nicht mal, mal aus dem Weg gehen, irgendwie die zu jagen oder so. Das lohnt sich gar nicht. Also, aus dem Weg ist falsch, das so habe ich gerade sagen. Ich muss nicht einen extra Umweg machen, das wollte ich sagen. oben finde ich eh keine Kurtisanen, um zu bezahlen. Die 150. Da sind welche. Mit's Maul. Dich muss ich muss dich nicht mehr töten, Uuh, Spacko. Na, ihr bringt mir absolut nichts, tut mir leid. Ich wollte euch nur mal bezahlen, weil ich kann. Ich dürfte aber bald mal auf das 5000er-Limit gekommen sein. Jetzt Maul. Wer ist hier? Okay, ich nehme mal das Ziel weg, weil jetzt bin ich in der Nähe. Jetzt sehe ich ja die roten Punkte. ...interessanter wie wird, wie ich die töten kann, ohne dass es jemand mitkriegt. Hals Maul! Ihr seid so nutzlos! Oder ich bin einfach zu gut unterdessen. Also Ezio ist echt ein stabiler Assassine geworden, das muss man schon sagen. Er lebt noch. Komm. Das war zu früh. Er hat so einen ekligen Taunt gemacht zuerst, deswegen habe ich zu früh gedrückt. Ah, das sind nur Schwertkämpfer unten So Ja, die war gerade hier Hä? Das werden dann keine Rippen mehr. <lacht> äh, ist da weiter unten? Ich gehe mal da runter und guck mal, was passiert. Der ist unten, ja. So, wie ging das jetzt? Ich muss fünf Stück in weg noch verstecken. Das muss ich mal machen, endlich. Wenn ich die jetzt trage. So, okay, das muss ich fünfmal machen, noch für Erfolge dann. My Ladies. Hör, wo ist denn der? Ich hab den gar nicht gesehen. Ach, hier. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. <lacht> Nehmt meine Männer. Ich war getarnt. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Ich finde das nicht okay übrigens. Einfach mal so. Okay, ja, ich bin getarnt, Ich hab's gecheckt. Ich finde das voll geil. Wir, ziehen, wir gehen so in den Zoom raus und dann so, ja, Missionsbesprechung. Und da stehen einfach welche Kursisanen rum. Und ich bin getarnt. Äh, ja, ich finde es aber nicht okay übrigens, dass er das sagt, so, ja, du kannst meine Männer nutzen, damit du kann nicht kämpfen musst. Aber die müssen dann kämpfen. Weil ich sage, ja, kämpft, ich will nicht. Ich finde das voll uncool eigentlich. Einfach mal so. Nebenbei. Dieses Dach. Richtig Schrott. Kein Wasser ablaufen, nix. Da wird sich Wasser stauen. Eigentlich müsste hier ein See sein. Und solch ein Ziegel hier, da läuft Wasser rein. Ich bin kein Dachdecker, aber das sieht man. Wassergefälle und so kenne ich dann doch ein bisschen aus dem Gartenbau. So, meine Damen, los. Okay. Jetzt ist einfach so: ja, Du hättest gar nicht hochgemusst, du müsstest nur auf die andere Seite rein. Finde ich jetzt voll gemein. Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen im Idiot. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Uh. Warum? Ich, ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Carlo? Der ja, Meister wollte ein Körper <lacht> anrufen. In drei Tagen Arbeits wir Sehr auf gut. ihn! Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet, wenn ihr einen Rat wollt, eine an einem bringen genommen. Seht er, ich ich sehe. Wo ist Seht der? Da ist da. Eine Pest Los. Los! Wenn ihr das sagt, ich wohne. Katzo, was wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassinen. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe. Nein. Ich habe zu hart dafür gearbeitet Er geht wieder hoch Ich probiere eigentlich, ich bin gerade überlegen, ob ich den Sneaky töten kann Rennen Der da oben ist so mühsam Das ist das Problem, ich bin da mega auffällig. Warum begreifen Sie nicht? Es gibt viel weniger Verbrechen. Das Volk lieb... Wache! Wache! So, so geht's am einfachsten. Ja, ich wollte keinen Mö Möglichst Kämpfer vermeiden, so. Angst. Ich spüre keine Angst. Nur bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert, Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Ja, es gibt keinen anderen Weg, ohne dass er die Assassinen stört. Achso. Zeit, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Zeta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio. Wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Okay, ein weiteres, das habe ich nie wirklich gespielt danach. Also ist für mich jetzt auch... Ich habe es schon mal durchgespielt früher, vor sieben Jahren oder so. Also ich mir die ganzen Reihen geholt habe, COD und Assassin's Creed, aber. COD habe ich nie wirklich gespielt. Ne, COD habe ich später geholt. Dead Space war das noch. Assassin's Creed habe ich da geholt zum Spielen und dann mit Black Flag wieder aufgehört. Und jetzt. Sind wir immer noch in Venedig, aber wahrscheinlich ein bisschen später. Oder ist das wieder verloren? Ne, das ist noch in Venedig, oder? Ja, ja, das ist Venedig. Unter mir gerade ein Assassinen-Grab geblinkt. Achso, wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Ich hol mir das Grab noch, auf jeden Fall. Wir haben heute viel erreicht, storymäßig. Ich hol mir eine Schatzkarte schnell, weil ich es kann. <lacht> Tut mir echt leid, wenn das nervt mit den Schatzkarten, aber. Bionte de Rialto. Ah ja, stimmt, die habe ich noch gar nicht angeschaut. Irgendwo hier müsste was sein. Irgendwo. mache ich dann noch. Ja, ausnahmsweise bin ich nicht verwundet. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es geschafft. Große dabei? Nein, hier ist. Ach komm, könnt ihr euch. Und schon wieder 12,6 in der Kiste. Ah ja, ich hatte 12, 6, 0, 6, und jetzt habe ich wegen, dem wegen der einen Codex-Seite, die bringt ja nochmal 5. Deswegen 1261. 12611 261 Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich auch, dass sie sich ablenken. Oh, das war sogar richtig. Hi. San Polo erledigt. Wir müssen jetzt nach San Marco. Frequenz 8 ist also in einer anderen Stadt wieder. Aber ich will eigentlich nur dahin. Und, bald und wenn ich das erledigt habe und noch keine Stunde rum ist, dann machen wir noch Story. Boah, sind mega viele von denen unterwegs. Die Basilika di San Marco. Irgendwo da drin. Wenn die weg sind, kann ich da hoch. Hoffe ich. Oh, Mann, oh Mann, hast du das das Anscheinend nicht. Ey, für was bezahle ich euch? Seid ihr so... Ach komm, leck mich. Ich höre dir jetzt einfach mal alle an, es gibt Geld. So. Okay, ich vermute mal, ich komme da noch nicht rein. Einfach mal so. Ein dummes Gefühl, ich weiß auch nicht wieso. Ich es trotzdem noch einmal. Das ist mir scheißegal, ob die verloren sind. Ich mache das nur, um Geld auszugeben. Ah, jetzt. Okay. Gut, dann muss ich es nicht mehr machen. Boah, das wäre ja viel einfacher gewesen. Da ist fast von selbst runtergerannt. Es sieht ein bisschen nach einem Aussichtspunkt aus hier. Ja, da oben ist auch ein Adler. Die Frage ist, ob ich da hochkomme. Ah, ich weiß nicht, so das nicht geht. Ha. Ich dachte, ich hätte was gefunden, aber nein. Ja, das ist doof gelaufen. Ich war nicht mal im Sperrgebiet, leckt mich. Ach glaub mir, die gehen unter. Boah, da tut mir richtig leid. Wobei, der kriegt das wahrscheinlich auch nicht mehr so mit. Ich glaube, die laufen gar nicht weg. Das sind nur die Kleinen, die mal Angst haben, dann irgendwann. Okay, ich kann sogar heavy saber werden, weil ich ein Full-Defense-Ding habe, glaube ich. Das ist natürlich geil. Ach nee, kommt, jetzt kackt es mich. Sind jetzt in der Zwischenzeit ernsthaft gespawnt. Ich glaube, ich darf in diese Burg einfach noch nicht rein, jetzt momentan. Scheiße, das heißt, ich kriege mein Grab nicht. Ja gut, dann mache ich diesen Aussichtspunkt und gehe auf meine Mission. Ich habe es probiert, es geht nicht. Außer ich habe es falsch gemacht. Ah, eventuell hier. Überprüft das mal kurz. Ja, das sieht gut aus. Ah, geh runter. Ja, guck mal. An. doch nicht so schlecht. Ja, wenn das wieder so eine Viertelstunde geht, dann habe ich noch 10 Minuten für Missionen und so. Das ist okay. Ich will einfach die T die Gräber machen, wenn es geht. Das ist halt schon ein Bedürfnis, irgendwie. Also ein Anliegen, besser gesagt. Bedürfnis nicht unbedingt, aber ich will es machen. Das ist ein Anliegen von mir persönlich. Bin mal gespannt, was für eine Mission... Ich habe ein bisschen Angst. Es gibt nämlich eine, die ist voll kacke. Okay Ein Interessant, das ist genau die Kirche Das ist verdammt interessant gemacht, das muss ich einfach mal zugeben. Aber ich hasse das Rätsel. Also Rätsel, es ist ein Parcours auf Zeit, jedes Mal viermal. Ich muss es da hoch, dann über das Dach, über die Wand auf diesen Deckel und dann darf ein Balkon hoch, um den Balkon rum und da einmal rüber, um diesen Hebel zu erreichen. Am Ende, bevor die Zeit abläuft, kannst du bitte danke. Ich habe ja eins schon gehalten, bevor ich äh, losgelaufen bin. Also bevor das, das Screen weg ist, deswegen hat es nicht akzeptiert. Ja, wie ihr seht da unten rechts die Zeit schon wieder. Ich finde das System, wie die Zeit angezeigt wird, ja schon cool, aber es ist mühsam. Das müsste ich... Doch, ich komme darüber, sehr gut. Man kann sich ein bisschen daran orientieren, wo die Uhren sind, dass ich dann sehe, wo ich durch muss, aber... halt auch nur ein bisschen... Muss ich jetzt da hoch? Anscheinend. Teil ist ein bisschen mühsamer. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie genau. Ich muss da auf jeden Fall hoch, das weiß ich. Okay. Ich kurz gucken. Ich glaube, dieser Teil macht gar keinen Sinn, weil er nur zugänglich ist, lange eine Baustelle hier ist eigentlich. Dachte ich. Okay, vielleicht ist das falsch hier. Kann ich hier denn direkt hoch? Nö, aber da kann ich hoch. Doch, dann macht's doch Sinn, genau. Der ist nur zugänglich, so. Tasche, ah, leck mich, ich fang nochmal neu an. Wir starten die Zeit nochmal neu. So, mal schauen, ob das richtig ist. Ich weiß es nicht. Nein, anscheinend nicht. Ich bin einfach ein bisschen am rumprobieren hier, weil ich hier nicht weiß, wo ich durch muss. Mal umgucken. Was ist denn hier hinten noch? Okay, nee, da komme ich gar nicht hoch. Das ist ne eine. Schatzkiste. Okay, die ist mir so scheißegal gerade. Ich dachte im Moment gerade, das ist eine Feder, ne? Das kann nicht sein. Die ist nicht so versteckt, dass man nicht mehr rankommt später. Das würden die nicht machen. Aber ich weiß halt legit nicht, was ich machen soll. Das ist so bescheuert. Ich muss auf jeden Fall hier hoch. Okay, das ist schon mal etwas. Nein. Ich resette kurz. So. Also dieser Teil ist schon mal richtig. Sonst würde das hier nämlich nicht passieren. Dann muss ich darüber. Von hier aus... ...komme ich nicht an dieses Kreuz ran. Okay, das ist falsch. Macht's nicht besser übrigens. Also muss ich doch... ...hier rüber, so wie die Kamera gedreht ist. Und dieser Pfosten hier ist auch ein bisschen höher. Nein. Komme ich damit an die Lampe? Ah, oh, ich hasse diesen Teil echt. Tut mir leid, das ist... Ich stelle mich vielleicht ein bisschen dumm an, aber ich hasse dieses Rätsel. Das war genau das, was ich hasse. Ich wusste nicht mal welches das ist war. Das war genau das. Nein, ich komme auch nicht an den Kronleuchter damit. Wie dreht sich die Kamera? Die Ach Ich resetten. Hier runter. So. Jetzt. Dahin. Ach, leckt mich doch am Arsch. War das ist das ganze Rätsel? Das ist so dumm. Halleluja. So, die zwei sind erledigt. Dann machen wir das hier. Kurz gucken. Da hoch. Einmal rundherum. Das ist okay. Das kann ich machen. Dann nach da hinten. Da hoch. Dann über die Kreuze. Alright. Das ist machbar. Hoffe ich. Eigentlich einfach zweimal drei Kreise drehen und da links anfangen. Ach, come on, du bist doch... ein. Timer Reset, sorry. <lacht> okay, gib mir einen Head Start, weil ich schon da stehe. Ist auch was wert. Kann ich damit? Jawohl, okay, das geht einfacher. Noch einmal hoch. Komplett rüber. Okay, das ist einfach machbar, hoffentlich. Na, aber ist natürlich irgendwas unscharfes komplett im Weg, logischerweise. Weil, wieso denn auch nicht? Komm, komm, komm, komm, komm. Weil Plot-Convenience immer ein guter Punkt ist dafür. Zack, zack, zack. Oh, fuck die Zeit. Lauf. da unten noch einmal. Und da muss ich nach links laufen, um anzufangen, irgendwo. Oh je. Okay, da hoch. Okay, okay, okay. Das sollte machbar sein. Sobald ich weiß, wie ich da hochkomme. So komme ich hoch. Oh, zum Glück hält er sich fest. Ah, klar. Ich klübe einfach an der Wand, wenn ich rumspringe. Egal. Ich glaube, das war wirklich dieser eine Teil, den ich nicht mag, in diesem ganzen Tempel. So. Perfekt. <lacht> ja, etwa 13 Minuten. Nice, egal. Oh. Nice. Ja, nicht ganz so nice, jetzt ganz Skelette dahin, aber... Ja, es ist wirklich nur diese eine, dieses eine Rätsel, das so mühsam ist. Waren es nur drei? Jawohl. aus Ägypten. Amulett, genau. Zuerst das heißt ein Siegel von Amulett, hä? Aber ne, Siegel von Amulett. So heißt die Dame dann wahrscheinlich. 3000 insgesamt mit den Schatztruhen. Wenn man die nicht mitnimmt, dann hat man halt weniger. So, ähm Was haben wir denn für Zeit für mich? Weil ich muss noch los. Ja, die 10 Minuten, die schaffe ich noch für die Folge. Ja, macht Sinn, dass dieses das Ding ein bisschen versteckt ist von da oben. Und wir kommen aber auf Grundlevel, weil wir in der Kirche drin waren. Wieder raus. Und wir machen jetzt diesen Aussichtspunkt. Ja, äh, ich muss ich nicht mehr bezahlen. Ach, da drüben irgendwo. Wo muss ich denn hin? Hier hoch. So wie es aussieht. Santo Stefano. Ja, scheint die richtige Kirche zu sein so, schon mal. Ich hoffe jetzt einfach noch der richtige Turm. Dieser Giebel ist halt einfach mega auffällig. Aber ja, wir machen die Mission. Hä? Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich es persönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Na, das wäre anders. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. eine Belohnung von einer Dukate. Wow. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt schwer. Moschenico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen. machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sie, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Ich bin mal still hier, ein bisschen weil das Lauschen und so. Ich weiß nicht. Es ist. Der Dosche mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler, Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretan, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaffe Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche... Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Meine Füße tun mir weh. Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für Gespräche wie dieses? Jo, jetzt reden nicht mehr. Äh, ja, ich fand es vom einfachsten mitzunehmen. Guten Morgen, Vetter. Oh. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der Schollipazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischt so Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird auf dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier, aus Rom? So sagt man es. Gut, dann hat er sich... Ich hab ziemlich in Ruhe lassen Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift? Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Hm. ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Kalmar, Kalmar, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt er womöglich gar keinen Barbarigo. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Keine Zeit zur Jagd. <lacht> okay, das war ziemlich dämlich eigentlich direkt neben durchzulaufen, aber. Ich kenne die KI langsam, ich weiß, dass es geht. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die oh, Wahl yeah. des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss. Yeah, noch bisschen, mehr. Als wäre er Natürlich, Meister. Dann seid ihr ihm am nächsten. Ich habe freien Zugang zum Palace. Ja. Ihm mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr er sein Fachgebiet. Mega unauffällig. Ah, so. <lacht> Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Wow, da. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsins und sehr schwer nachzuweisen. Das nervt, dass die bei jedem Wachen zu dranbleiben. Dabei will die automatisch halt die halbe Truppe, sobald irgendeine Wache in der Nähe steht. Ich, meine, ich könnte jetzt davon locker hingehen und zwei umbringen, wahrscheinlich. Also theoretisch. Nur halt den wichtigsten, nicht bei in der Mitte ist. Verschwindet ihr ihr habt Glück, dass ich nicht die Wache rufen lasse. Vergebt mir, Meister. Aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal. Eilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut. Ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ja, wir wurden gesehen, weil die halt direkt dastehen. stehen. Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, wieso er nicht drangeblieben ist an dem, aber eigentlich hat er alle Info, die er braucht. Und wie sieht es aus mit San Marco? Drei Aussichtspunkte bis jetzt. Ich werde die sicher aufs nächste Mal... Oh, da ne, komme ich da noch hin. Ich glaube noch nicht. Ich gucke mal. Aber ja, auf jeden Fall, die drei Aussichtspunkte werde ich machen. Dann werde ich mich umschauen und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich muss jetzt beenden. Außer also ich mache heute Abend weiter, dann kann ich nicht weiter vorbereiten. Aber das werden wir sehen. Also ich werde sehen. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.